Alles Leute, die sind zwei bis drei Generationen hinter mir. Eine völlig andere Welt. Eine völlig andere Welt. In einer Welt, in der immer mehr auf das Teilende, Separierende und Spaltende geschaut wird, wollen wir ein Zeichen für die Zusammengehörigkeit. Das Verbindende, das gemeinsame Setzen. Die teilnehmenden Künstler haben deshalb zwei Werke eingereicht. Diese sollen eine Verbindung zueinander haben oder aufeinander bezogen sein. Kurz gesagt, Urban Art Twix, ein Künstler, zwei Werke. Auch die Ausstellung ist dieses Jahr zweigeteilt. Ein Teil fand in Berlin statt, der andere in Cottbus. In Berlin konnten wir einen Abschnitt eines Bauzauns als Ausstellungsraum nutzen. Ein Teil der Werke entstand direkt vor Ort. Eingereichte Arbeiten von weiteren Künstlern wurden für die finale Ausstellung ebenfalls am Bauzaun positioniert. Das ist ja auch generell ein ganz anderer Ansatz, auch was jetzt die Kunstszene betrifft und so. Die, die, es gibt da gewisse Schemata, nach denen sich eigentlich alle richten und wir brechen das so ein bisschen auf. Also es ist jetzt nicht nur generationmäßig neu, sondern es wird auch ansonsten eigentlich nicht gemacht, dass man im Außenbereich eine Ausstellung macht und dass man viele Leute mit einbindet, dass es nicht diesen kommerziellen Aspekt hat und so weiter und so fort. Die Kombination zwischen Graffiti zwischen Leinwänden, die wir ja hier sehen zwischen auch normalen Wandbildern, ist einfach eine ganz dynamische, finde ich, und eine sehr, sehr spannende Kombination. Also was mir als erstes bei der Ausstellung in den Sinn gekommen ist, ist in der Tat die Verbindung zu dem Film Joker. Die düsterne Atmosphäre mit der dortigen Stadt Gotham City. Und ich finde, das ist eine Stimmung, die gerade so bei dem momentigen Wetter bei den, und bei äh, den bei Zeiten, die wir ja gerade haben in der Corona-Pandemie, die das allgemeine Gesellschaftsbild extrem gut abbildet und äh, die vor allem sehr zum Nachdenken anregt. Hält so ein bisschen Beyond Graffiti die Nummer. Ich habe vorhin schon Fino aus Unlike You zitiert und meinte Graffiti als Einstiegsdroge in die Kunst. Das nächste Ziel war Cottbus. In einem leerstehenden Gebäude haben wir die Bilder, die wir bereits in Berlin ausgestellt haben, erneut arrangiert. Darüber hinaus haben sich sieben teilnehmende Künstler in kreative Quarantäne begeben. Sie haben sechs Räume gestaltet und ihre Einzelwerke, die bereits in Berlin gezeigt wurden, in einen neuen Kontext gesetzt. Diese Werke bilden somit eine Brücke zum Ausstellungsort in Berlin. In zwei Stockwerken entstand so eine vielschichtige Ausstellung, die verschiedenste Zielrichtungen, Techniken und Medien vereint. Wir den tricks und Raider rauchen in Halbmond, gestern noch Kids, heute schon halb tot, hier ist ganz unten noch halb hoch, für dich der toll zu doll, dein Meer ist hier halb voll. Die Stämmen strenger der Helix in Venen wird die Ewigkeit trennen, wenn jedes Auge West andere Schemen erkennen.